Welche Rolle ich in dieser Geschichte hier spiele, meine Funktion, oh mein Gott, das ist eine gute Frage. Weder ich noch irgendjemand anders ist der Auserwählte, wir alle zusammen sind sozusagen die Auserwählten. Das Dreifache des Betrages geschieht. Also als die Leute, die dich für gekauft haben. Das ist verderblich. oder? Siehst du? Jetzt so. siehst du auch so. Und mit dem Wissen, dass 50% der Einnahmen immer allen Kinderhilfe geben. Ja, und alle, die alles andere benutzt haben, waren dreimal. And die saw your face, Bist du sicher, dass du jetzt mich gerade dabei filmen möchtest? Bist Weiß du nicht, ich wollte dich eigentlich gerade beim Sonne tanken filmen. Ja, genau in dem Moment oh. verschwindet oh. Sonne... mal am Rhein, glaube ich. Wow, das sieht aus wie Wasser. Fließendes Wasser, man könnte es auch Fluss nennen. <lacht> Und sogar ein riesen Schloss da oben auf dem Berg. <lacht> ja, das ist das äh, Aha. Das, das, das ist da, wo die ganzen Politiker immer ihre Kongresse halten. Ah, da haben sich die Bilderberger dort Vielleicht auch schon mal getroffen. <lacht> Ja. Ach, ist das herrlich hier in der Sonne. Schönes, Schönes Bier. Total ungesprächig hier der Kollege. Der trinkt immer ganz schön viel Bier. Ganz schön viel Bier trinkt Dennis. Ja, jeden Tag. Also, ich mein, heute mindestens. Ist? Also mindestens. Ohne das Bier komme ich gar nicht mehr aus, Leute. Also heute, heute hat Dennis weniger Bier getrunken als ich. Das ist schon mein zweites, das ist heute erst Dennis erstes. Aber sowohl gestern als auch vorgestern Abend habe ich Dennis hat mich Dennis tatsächlich unter den Tisch gesoffen. Der war am Kotzen! Na am Kotzen nicht wirklich, aber äh, in der Tat, Dennis äh, hat doch einiges abgekonnt. Ja gut, er lag dann am Ende auch drei Stunden auf dem Badezimmerboden. Ja, äh, ich habe bei, so nee, also bei Weitem nicht so viel Also bei nicht so viel trinken können wie Dennis, aber.. Äh, denn es ist derjenige, der immer lästert, dass ich zu viel trinke, oh mein Gott. lästert doch gleich, trinke. sagt dir das da ins Gesicht. Ja, aber du trinkst ja viel mehr. Nö. Wenn ich was trinke, dann sehr viel. Bis zum Exitus. Was? Die ganze Welt, Flo, Flo, die ganze Welt. Lass du mal Feuer, bitte? Ja. Willst du das denn noch schneiden, oder stellst du das unzensiert? Oh, äh, nee. Willst du das denn noch schneiden, oder... Willst du das denn Willst du das denn noch schneiden, oder... <lacht> ja, <schon ist> das <lacht> Mir gesagt ich soll hier in die kamera schreien ich sagte darauf mit laut reden habe ich zwar eigentlich keine probleme aber wenn ich hier so brüllen muss dann klingt das natürlich etwas angestrengt wie ich hier gemütlich ganz entspannt mit der sonne im gesicht auf dem stuhl auf dem steinstuhl sitze und äh, einfach mal den Rhein hinter mir genieße eigentlich waren wir eben noch zu dritt hier vor der kamera aber äh, man sagte mir dann hiob hinterlass doch mal eine botschaft an das Volk, welches Volk auch immer damit gemeint wurde. Äh, Deine Schäflein. Schäflein. Meine Schäflein noch nicht. Ich bin noch um Gottes Willen. Wir sind das Volk. Und äh, der rein im Hintergrund ist jetzt mal keine technische, technische äh, Tricktechnik hier, sondern wir sitzen tatsächlich irgendwo im Großraum Bonn. Ich werde das nicht genau definieren aus Sicherheitsgründen im Großraum Bonn hier am Rhein und alle trinken sie Bierchen, ich durfte nicht, <lacht> äh, macht aber auch nichts, dafür heute Abend dann umso mehr, ach jetzt kriege ich doch ein Bierchen, bitte nicht ganz so. Ist ja unglaublich, ist ja unglaublich. Ja, ist ja auch alkoholfrei. Kein Wunder, dass du mir das gibst. Naja, <lacht> ich das auch <lacht> hört man eigentlich das Rauschen des Rheins? Man hört so ziemlich alles. Echt? Auch, dass ich eben geputzt habe? <lacht> Kann so <du> sein. <lacht> Glaub ich nicht. Ähm, es gibt doch immer diese diese Steine, die fliegen und plätschern, wenn man sie aufs Wasser schmeißt. Das ist hier gibt's das, das, ist wahrscheinlich zu klein, oder? Wir mal, das ist zu klein, das ist kein Springstein. muss du aufs Wasser zeigen, wenn man es sieht? Woher ich weiß nicht. Schlupf. <lacht> <lacht>